Die Streikbeteiligung ist sehr hoch, lediglich die Notdienste sind an der Spur und machen das, was vereinbart worden ist. Die Kontrollstellen für in Frankfurt startende Passagiere sind geschlossen. Wir fordern eine Lohnerhöhung von einem Euro pro Stunde für die höchste Entgeltgruppe und die Angleichung niedrigerer Entgeltgruppen an dieses Niveau. Die Kollegen verrichten oft im Wesentlichen die gleiche oder eine sehr ähnliche Tätigkeit, werden aber unterschiedlich bezahlt. Ich streike, weil ich... Äh für einheitliche Tariflöhne deutschlandweit und bessere Arbeitsbedingungen winnen. Ich bin hier, weil ich finde, gleiches Bezahlen für gleiche Tätigkeiten. Die gleichen Tätigkeiten sind beispielsweise Paragraph 5, Passagierkontrolle, Paragraph 8, Fracht und Personal. Und da ist noch ein Ungleichgewicht und ich finde, dass das ein bisschen zusammengehört, weil wir machen tendenziell die gleiche Arbeit, also verdienen wir gleiche Bezahlung. Wenn die Spritpreise schon innerhalb von einem Monat 1,50 Euro hochgehen. Mit 1 Euro Symbolwert kommt nicht mal der Arbeitgeber entgegen. Also, wir, wir haben nichts, was wir da noch sagen können. Wir müssen handeln.